Können Kinder erste Hilfe leisten? Die Antwort lautet ja. Kinder können in den unterschiedlichsten Situationen wichtige und richtige Hilfe leisten. Es ist nur wichtig, dass sie ihrem Alter entsprechend mit Spaß und Freude an das Thema herangeführt werden. Und hierfür gibt es jetzt den Pflasterpass, eine gemeinnützige Organisation, die es Kindern ermöglicht, einen Kurs abzulegen, ähnlich einem Seepferdchen beim Schwimmen. Und da lernen sie dann die Grundlagen, zum Beispiel das Absetzen eines Notrufes, und das Ganze ist eingebettet in eine lustige und spannende Geschichte rund um ein munteres Igelchen und seine Freunde. Am Ende des Pflasterpass-Kurses erhält jedes Kind einen Button und den Pflasterpass. Ein Ausweis, der die erfolgreiche Teilnahme dokumentiert. Je nach Alter in Bronze für die 4- bis 5-Jährigen, Silber für die 6-Jährigen und Gold für die 7- bis 8-Jährigen. Somit begleitet der Pflasterpass unsere kleinen Ersthelfer durch die Kindheit. Damit werden im Ernstfall aus kleinen Helfern große Helden. Bei dem Wort Unfall denkt man zuerst an Unfälle im Straßenverkehr. Tatsächlich sind Unfälle zu Hause und in der Freizeit viel häufiger. Oft sind Kinder die ersten vor Ort, die Hilfe leisten können. Auf diese Situation sind aber nur wenige wirklich vorbereitet. Der Ernstfall tritt häufiger ein als wir denken. Alle 18 Sekunden verletzt sich in Deutschland ein Kind so schwer, dass es ärztliche Hilfe benötigt. Im Zweifelsfall kann die erste Hilfe auch sogar von Kindern geleistet werden. Das belegen auch internationale Studien. Hier setzen die Pflasterpasskurse bei 4- bis 8-jährigen Kindern altersgerecht an. Gemeinsam mit Experten aus der Notfallmedizin und Pädagogik haben wir Bilderwelten und anschauliche Geschichten entwickelt. Unser Igelchen erlebt mit seinen Freunden viele Abenteuer und nicht immer geht alles glatt. Doch was tun, wenn etwas passiert ist? Genau auf diese Situationen werden die Kinder spielerisch vorbereitet, damit sie im Notfall richtig reagieren können. Basis für unsere Kurse ist eine von uns ins Leben gerufene, gemeinnützige Organisation. Wir sind daher auf Ihre Unterstützung und Spenden angewiesen. Besucht den Pflasterpass im Internet. Wir freuen uns auch über Eure Unterstützung. Pflasterpass. Wissen kann helfen und Wissen kann retten. Dankeschön für die Unterstützung. Dankeschön.